Immer wieder hört man von Vorfällen, bei denen unzählige Passwörter gestohlen wurden und Nutzer in einer Plattform dazu aufgefordert werden, ihre Passwörter zu ändern. Aber warum passiert das eigentlich so häufig und wie kann man als Entwickler die Passwörter sicher speichern? Passwörter werden in Datenbanken gespeichert, zumindest auf jeder Seite mit einer einigermaßen großen Anzahl an Nutzern. An alle Entwickler, die das noch nicht wissen sollten, speichert keine Passwörter in Dateien. Jetzt nehmen wir also unsere Datenbank und wollen unsere Passwörter den Nutzern zuordnen. Das heißt, wir erstellen für jeden Nutzer einen Eintrag mit ID, Nutzernamen und so weiter. Am wichtigsten ist dabei natürlich das Passwort. Oh, da kommt ein böser, böser Hacker, der unsere Daten stehlen will. Zufälligerweise kennt er den Namen unseres Haustieres, was wir nämlich als Zugangspasswort für die Datenbank gesetzt haben. Und schwupps! Der Angreifer hat alle Daten unserer Datenbank und damit auch die Passwörter der Nutzer, eventuell sogar Finanzdaten oder ähnliches. Da weiß selbst jeder Laie, dass diese Art der Speicherung von Passwörtern absolut unsicher ist und niemals verwendet werden sollte. Außerdem ist es sinnvoll als Serverbetreiber ein etwas sichereres Passwort zu wählen. Es gibt heutzutage übrigens noch sehr, sehr viele Webseiten und Services, die auf diese Weise Passwörter speichern oder eher verschenken. Zu erkennen sind sie unter anderem daran, dass sie dir freundlicherweise dein Passwort zuschicken, falls du es vergessen haben solltest. Also renn, wenn dein Passwort plötzlich in dein Postfach flattert. Und informiert vielleicht netterweise vorher noch den Betreiber der Webseite über das Sicherheitsproblem. Was kann man also tun, um ein solches Szenario zu verhindern? Es gibt etwas, das nennt sich Hash-Funktionen. Dazu gehören md 5 SHA-156 oder SHA-512 um nur ein paar Beispiele zu nennen. Zu Hash-Funktionen wird auch noch ein eigenes Video kommen, da sie etwas komplizierter sind und einen breiten Verwendungszweck haben. Also nehmen wir eine Hash-Funktion. Heutzutage zu empfehlen ist mindestens SHA-512, da sie die längsten Hash-Werte ausgibt und damit am langwierigsten ist, wenn es ums Knacken geht. Hash-Funktionen arbeiten nämlich nur in eine Richtung und können nicht entschlüsselt werden, ohne alle Möglichkeiten an Eingabewerten auszuprobieren. Mit dieser Hash-Funktion verschlüsseln wir das Passwort, was der Nutzer bei der Registrierung eingegeben hat. Sobald er sich einloggen will, überprüfen wir, ob der Hash-Wert des eingegebenen Passworts mit dem Wert aus der Datenbank übereinstimmt. Wenn dies der Fall ist, hat der Nutzer das richtige Passwort eingegeben. Dies funktioniert, da für den gleichen Eingangswert immer der exakt gleiche Ausgabewert zurückgeliefert wird. Nun kommt der gleiche Hacker wieder und da wir das Passwort für den Datenbankzugriff dummerweise immer noch nicht geändert haben, kann er wieder alle Einträge abzweigen. An sich hat jetzt der Eindring keine Möglichkeit die Passwörter zu lesen. Allerdings gibt es Seiten mit einer Datenbank voller Hash-Strings und deren ursprünglichen Ausgangswerten. Dort kann man ganz einfach Hash-Werte eingeben und man bekommt das Passwort, welches dahinter steckt, ausgegeben. Diese Seiten sind insbesondere für NV5 haufenweise zu finden, also bitte kein mb 5 für Passwörter nutzen. Das heißt, wir brauchen eine höhere Sicherheit. Aber wie bekommen wir das hin? Die Antwort lautet Salz. Wer sich jetzt wundert, was ein Gewürz aus der Küche mit Passwörtern zu tun hat, dem geht es wie mir, als ich mich mit diesem Thema im Rahmen meiner eigenen Webseite beschäftigt habe. Der eigentliche Begriff ist natürlich Englisch und heißt Salt. Salting bezeichnet das Prinzip, etwas dem Passwort hinzuzufügen, was es einzigartig macht. Das kann beispielsweise die E-Mail-Adresse des Nutzers sein. Der Ablauf ist dann wie folgt. Erstens, der Nutzer registriert sich mit seinem Passwort sowie seiner E-Mail-Adresse. Zweitens, diese Eingabe wird einem Server übermittelt. Drittens, der Server fügt dem Passwort die E-Mail-Adresse an. Viertens, dieser Text wird mit einer Hash-Funktion verschlüsselt, sagen wir mal SHA-512. Fünftens, der Server speichert das verschlüsselte Passwort, Nutzernamen und E-Mail-Adresse in einer Datenbank. Sobald sich der Nutzer einloggt, läuft das Ganze wie folgt ab. Erstens, der Nutzer loggt sich wie immer mit seiner E-Mail-Adresse und seinem Passwort ein. Zweitens, dem eingegebenen Passwort wird die E-Mail-Adresse angehangen und das Ganze wird wieder mit der gleichen Hash-Funktion verschlüsselt. Drittens, der Server ruft das verschlüsselte Passwort aus der Datenbank ab. Viertens, es wird überprüft, ob das verschlüsselte Passwort aus der Datenbank mit dem verschlüsselten eingegebenen Passwort übereinstimmt. Ist dies der Fall wird der Nutzer eingeloggt. Diese Methode hat den Vorteil, dass, wie schon gesagt, jeder gespeicherte passwort hash einzigartig ist und damit auch nicht in den eben genannten Listen der Hash-Entschlüsselungsseiten vorhanden sein kann. Derzeit ist diese Methode also so gut wie unknackbar und alle Services, die mit Passwörtern oder sensiblen Nutzerdaten zu tun haben, sollten eine Art von dieser Verschlüsselung nutzen. Allerdings könnte es mit zunehmender Effizienz und Popularität von Quantencomputern gefährlich für diese Passwörter werden. Denn gut optimierte Quantencomputer sind um ein Vielfaches schneller als herkömmliche Rechner, wenn es um das Knacken von Hash-Werten geht. Daher sollten wir uns schon bald Gedanken über eine neue Methode der Passwortspeicherung machen. Ich hoffe also, dieses Video konnte euch helfen, bei eurem nächsten Projekt auf die Sicherheit der Passwörter zu achten oder zumindest über dieses Thema aufklären.